Jetzt mal noch einen allerletzten Stand zu den Allown-Batterien. Weil es gerade aktuell ist und weil ich mitbekommen habe, dass es viele gerade Zeit interessiert. Wir haben ja das erstbeste Allown genommen, was uns in die Hände gefallen ist damals. Bedini himself haben wir immer nur oder habe ich persönlich immer nur von Alum reden hören. Dann bin ich in die Apotheke gerannt und habe Alaun bestellt und das was sie mir da in die Hände gedrückt haben war kalium Und Damit haben wir unsere ersten Tests gemacht. Geht ganz gut, aber noch besser geht es mit ammonium alone. So hier ist die Summenformel. Und unter diesem Begriff Aluminium, Ammonium, Sulfat, Dode k gibt es das bei verschiedenen Anbietern zu kaufen das Wasser brauchen wir. Einen Aluminiumtopf. Ist ja allein, wo Aluminium drin ist. Ich weiß es nicht ganz genau, aber die anderen Edelstahltöpfe und sowas, die haben sich dann immer eklig verfärbt, wenn ich das gemacht habe. Und die Zellen haben dann auch nicht so gut funktioniert. Waren zwar auch nicht die besten, die ich damit probiert habe, aber mit dem hier funktioniert definitiv. Deswegen nehme ich den auch weiterhin. Ja. ja. Und dann wollen wir mal starten. Hier ist solche Gabelstaplerbatterien, batterien 375 Ampere Die sind jetzt trocken angeliefert worden. Und als allererstes werden sie gespült mit destilliertem Wasser. Destilliertes Wasser ist drin. Und jetzt wird es erstmal noch ein bisschen mit Schultief behandelt. So mache ich jedenfalls. So, diese alte Badewanne ist nur meine Spülstation. Und ein bisschen Volt hat sie noch gehabt, 1,3 Volt hat sie noch gehabt, die Batterie. Und während ich das andere destillierte Wasser zum Kochen bringe, lasse ich die dann immer noch an diesem, an so einem Schultief dann rumrödeln. Ne? damit auch ein bisschen belastung erfährt sozusagen ist jetzt nur destilliertes wasser drin und halt diese ups, diese Säurerückstände, ähm, die wohl noch auf den platten äh, drin sind und ja, kann nicht schaden denke ich mal hey ihr könnt mir glauben ich habe lange gerungen damit ähm, dieses gelösten diesen gelösten bleischlamm in Den Abfluss zu kippen. Allerdings muss ich jetzt mal zur Relativierung, wenn man überhaupt so was relativieren kann, äh, mal sagen: Ich habe zu meiner Zeit, als ich noch eine Motorenwiggelei gewesen bin, auch mal eine ganze Zeit lang Bleianoden hergestellt und da waren tagtäglich die ganzen Klamotten voller äh, Bleispritzer. Ne, überall. Und das habe ich auch einfach nur in die Waschmaschine gehauen. Und äh, das führt ja auch alles direkt in denselben Abfluss. Und so wie die Wasserwerke heute da aufgebaut sind, natürlich gehört, ähm, gehören äh, Schwermetalle, ne, große, ganz, ganz große Teile von Schwermetallen nicht unbedingt in den Abfluss. Eigentlich gar nicht. Aber trotzdem dürften diese Vorkehrungen getroffen sein, das dort rauszufiltern. Ähm, an der Tankstelle haben sie mich dann angeguckt, äh, blöde angeguckt, nachdem ich das, die ausgekippte Schwefelsäure dann in solchen Teil dann wieder dort abgeben wollte. Äh, von daher war das da nicht ganz so einfach gewesen. Und spätestens als Libby dann damit ankam, gemeint hat, hey, wie Säure kann man doch neutralisieren mit Backpulver, glaube ich. Und ähm, dann äh, ist es zumindest keine Säure mehr. Ne? Ähm, war es bei mir eigentlich klar gewesen, hey, so schlimm ist das gar nicht. Ne? so da bin ich nämlich wieder glücklich in deutschland zu leben wo die kläranlagen so gut gerüstet sind dass sowas hier theoretisch kein problem sein sollte na also ich bin ich bin auf bessere tipps bin ich gespannt und außerdem <lacht> ähm, selbst die äh, frischwasserzufuhr kommt bei mir noch über bleileitungen so wie das aussieht hier ne? könnte doch eine bleileitung sein oder hm. Na gut, okay. Blei äh, 1- und 2-Oxid aus einer Batterie ist schon ein bisschen an, was anderes ne? von der Giftigkeit her als hier m, so ein Blei, was da keiner Spannung ausgesetzt ist oder nicht so viel, ist ja auch an der Erde dran eigentlich. Hm. Na gut, okay. Genug gefaselt. Weiter beim Allown-Batterie machen. Fast den ganzen Rest, den wir jetzt noch in diesem. 5 Liter Kanister haben, können wir jetzt zum Kochen bringen. Äh, nee, nicht zum Kochen bringen, also mehr als 72 Grad, aber weniger als 100 Grad. Das ist die Voraussetzung. Okay, dann können wir ja eigentlich wieder über die, äh, die anderen Alarmbatterien batterien betreiben, ne. Denke ich mal. So, gut. Okay. Denn warten bis das mehr als 72 Grad hat oder weniger als 100 Grad hat, weil es so schön ist, wird es gleich mal festgehalten. Und zwar ne, den Batteriepack hier hinten äh, über der letzten Woche umgerüstet auf Ammonium-Alauen und hier mit diesem RMF-Charger, was in der Spitze 10 Ampere bringt, aber mittel so mit 3 Ampere. Die Dinger vollhaut war da jetzt ungefähr zwei oder drei Tage dran. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Amperestunden drin sind? Ne? Alle zehn Stunden, 30 Amperestunden ungefähr und ja, 40, 50 Stunden war er vielleicht dran gewesen. Also sind noch lange nicht voll. 375 Amperestunden haben sie. Trotzdem wollte ich mal probieren mit dem 8 kW Wechselrichter die Herdplatte zu betreiben auf der Stufe 2 das müssen jetzt 1,5 kW sein ungefähr oder 1 kW und die, die Stromzange die zeigt mir ja auch an dass es 81, 82 Ampere gezogen werden so da hatte ich das vor dem Laufen ging ungefähr 10 Minuten dann hat es erwartungsgemäß angefangen mit Piepen das heißt wenn der hier piept dann ist die Batterie an der Spannung wo man abschalten sollte also wenn man Bleisäurebatterien hat bei Alone macht es natürlich nichts, also habe ich es piepen lassen. Dann kam aber die Eddie, hergejumpt und ist hier rumgelaufen, hat gemaunkt und hat gefaucht. Ne? Das macht sie ganz selten. Da habe ich gedacht, na, das liegt vielleicht an dem Piepen. Ne? So eine Minute hatte sie es ungefähr, oder habe ich es mir ungefähr angehört, dieses Pfietschen dieses, äh, von dem Wetter und das <lacht> Mochen von der Eddie. Er ist andauernd hier drauf rumgestiefelt und naja, irgendwas habe ich dann ausgemacht, habe vielleicht 10 Sekunden, 20 Sekunden gewartet und dann habe ich eine aus noch nochmal eingeschalten, um mal zu gucken, wie lange es dauert, bis er wieder piept ja und solange wie das Video hier läuft, hat es noch nicht gepiept ne? und vorher habe ich bestimmt auch schon 2 oder 3 Minuten gewartet aber jetzt gehen die Lüfter an, jetzt gehen die Lüfter an, <lacht> jetzt geht er wieder aus Jedenfalls nur mal 20 Sekunden gewartet. Der RMF-Charger war natürlich immer parallel dran gewesen. Also ich habe momentan keine Erklärung so richtig dafür, muss ich ehrlich mal sagen. Da war auf eine Spannung runtergezogen, wo dann dieses Piechen losging. Dann habe ich ihn ausgeschaltet, da ist die Spannung natürlich wieder hochgeschnellt, weil der RMF-Charger dran war. Und dann habe ich wieder eingeschaltet, dann hat er wieder die 80 Ampere gezogen und seitdem bleibt er offensichtlich über einer spannung die da <lacht> äh, ja die es eben nicht schafft das ding zum Piepen zu bringen die spannung ist da irgendwie zu Ihr merkt schon ich bin irgendwie baff. irgendwie extrem baff ja mein wasser das ist schon ziemlich warm kochen darf es nicht ich werde eine neue erlauben lösung ansetzen hm. Gut, nur, nur mal, dass es festgehalten wurde, ne, für die Chronik, weil ich zu faul bin, experimentiert Tagebuch zu schreiben. Tja. Wunderbar. Jetzt live dabei. Er pfietscht, läuft aber trotzdem noch die 1 kW Heizplatte. Ich schalte mal aus für 20 Sekunden und starte. 2, 3, ne? Die Sekunden zähle ich hier unten mit, ich sehe sie ja. Ja, und dann mal gucken, ob er länger als 20 Sekunden dann wieder läuft, weil er hat ja nur 30 Watt am Eingang dran. Also 30 Watt, sieht dieses Netzteil hier, was danach geladen wird. 10 Sekunden haben wir rum. So, nochmal 10 Sekunden warten. Nochmal 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Start. So. Und jetzt mal gucken, ob er länger als 20 Sekunden durchhält. Äh, sagen wir mal, jetzt geht's los. sekunden na toll und dann wenn ich es vorführen will klappt es wieder nicht na dann kann ich das auch voll knicken hier so und wenn das nur seine mehr als 72 grad hat und noch nicht kocht dann die herdplatte ausschalten und auf ein liter wasser ungefähr 300 gramm erlauben löslichkeit ist in der literatur mit 196 gramm angegeben wenn ich mich nicht irre pro liter also mit dieser mischung probierte ich es aber besser geht es mit etwas mehr ähm, Lippi hat es bei kali Allowance so weit getrieben mit so einer 1 zu 1 Mischung sogar das geht noch sogar das löst sich oder ist zumindest alles flüssig dann und so viel mehr an Kapazität bringt es dann aber nicht und Da wir ja auch nicht Unmengen an Erlaunen haben, würde ich sagen, nehmen wir da einen optimalen Mittelwert. Ja, den habe ich bei mir bei ungefähr 300, 300 bis 330 Gramm pro Liter rausgefunden. Ja, weil. So, also vier solche Becher deckel von solchen Thermoskannen. ich, ich glaube wir haben standardmaße die dinger naja wie gesagt ungefähr 300 gramm auf dem liter und in ein paar Minuten müsst so klar werden, dass man bis zum Grund durchgucken kann. Jetzt ist er ist dafür ein Haar in der Mitte. Ein ganz ganz mini minimal kleiner minimal kleiner salzhut ist jetzt noch in der Mitte, aber ich denke ich denke, das reicht so. Ja. Okay, können wir zum nächsten können wir zum nächsten Schritt gehen. Man nimmt sich die allerschönste Kaffeekanne von der Oma Ja, dann wird es einfach mit den besten Gedanken natürlich, die man haben kann, hier reingeschüttet. es schon und jetzt ist sie eigentlich schon fast einsatzbereit aber auch nur fast jetzt wird es nämlich erstmal vorgeladen hier drüben ist jetzt schon eine dran die schön vorlädt und das hier ist das ladegerät was so jetzt diese 2 volt zelle lädt ist eigentlich nichts weiter als ein stinknormales stinknormales PC Netzteil sogar ausnahmsweise mal so gelassen wurden wie es ist und da sind die 5 Volt Ausgänge alle parallel genommen sie ne, 18 Ampere erreichen deshalb steht hier maximal 18 Ampere drauf und dann ein normaler ReMF Charger dran ne, den man jetzt hier nicht mehr sieht aber ja, ihr wisst ja wie ReMF Charger aufgebaut sind da ordentlich dimensionieren bis maximal 18 Ampere und ja, dann läuft's. Ähm, hier habe ich dann mal noch einen Startmodus und den Maximalmodus mit eingebaut. Das heißt, zwei Vorwiderstände eingebaut. Na, einmal ein halbwegs großen Vorwiderstand. Hier bei den 5 Volt ist ein, ist ein großer Vorwiderstand um die 20 Ohm ungefähr. Und der kleine Widerstand ist 3 Ohm. Und insgesamt sind dann praktisch beim Start die 23 Ohm drin als Vorwiderstand. So mit geht das Netzteil nicht in Selbstabschaltung, was ich euch gleich mal live zeigen werde. Okay, nun ist die Batterie angeschlossen ans Ladegerät, die wir gerade gebaut haben. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, wie das normal aussieht, wenn man es startet. Wenn man nämlich einmal einschaltet, geht es schon. Ach, krass. Na gut, okay. Normalerweise müsste ich da zwei, dreimal anschalten. Dass erstmal genug Spannung drin ist sozusagen, dass die Ampere hier ordentlich nachfließen können. Ja und dann könnte man auch auf Maximal schalten und warten bis dann diese Anzeige auf 2,4 Volt geht. Die gehen halt leider erst ab 2,4 Volt los, diese ähm, äh, angeblich 5 bis, äh, 5, äh, bis 30 Volt, ne? also verkauft werden sie ab, erst ab 5 Volt aber in der praxis gehen sie ab 2,4 volt los von daher kann man die hier ganz gut einsetzen das fängt dann an mit leuchten wenn sie voll ist sozusagen die hier was daneben steht die ist ja jetzt schon ordentlich geladen worden. und den ersten entladetest macht sie mit einem read step up für die größe für 2 volt -Zellen, ist jetzt das hier dabei rausgekommen, dass das ganz gut funktioniert. Von den Verhältnissen her, wer da schon mal Readstep abgebastelt hat, der weiß, dass es da, wenn man da einmal ungefähr ein optimales Verhältnis hat, was passt, dann kann man hin und her skalieren. Aber immer eh man das erstmal gefunden hat, das dauert. Ja. ja, das Glück, das hat gleich auf Anhieb funktioniert. Da kam irgendwie die Eingebung, jetzt einen Read Step abzubasteln, weil ich da die Teile gerade in der Umgebung rumliegen hatte. Und. Toi, toi, toi. Der läuft ordentlich durch. Mit der Stromzange habe ich 500mA gemessen, was er zieht. Aber naja, ihr wisst ja. Das ist halt das, was es nur ein bisschen hin und her pulst. Ja, ja die LED die sind jetzt hier für 70 Volt. Oh, bin ich hier nicht aneinander gekommen was hat er jetzt ach nee Erstmal ein bisschen einschwingen sozusagen ja, das ist klar da kann man ja dann hier auch noch die helligkeit ein bisschen regulieren also heftiger machen oder geringer ich habe es aber lieber erstmal ein bisschen bisschen geringer ne? so gerade so an der grenze das reicht ja, dann schließt er die Batterie hier praktisch paar tausend Mal pro Sekunde immer kurz ne? und äh, schickt auch den den den Strom eigentlich wieder zurück in die Batterie, jedenfalls ein Teil von dem Strom und das was ähm, über der Spannung von 2 Volt liegt wird praktisch in LEDs geschickt sozusagen. Ne? Also natürlich wird sie leerer mit der Zeit. Ne? Aber nicht so im Verhältnis, wie man es da erwartet, will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Genau, das ist dann die zweite Stufe. Ja, und wenn es die dann nochmal durchlaufen hat, also wenn ich den jetzt einen Tag lang durchlaufen lasse, komm, dann muss ich mal weiter ranbiegen hier. Ah, ja, das war zu weit. Doch nicht. Na, wie jetzt? also ah, ein bisschen weiter weg muss ich drücken da war zu nah dran gewesen ja, zu nah dran ist scheiße zu weit weg ist scheiße aber irgendwo mittendrin hat man einen schönen toleranzbereich wo man schön die helligkeit und die pulse einstellen kann Ja, wenn es die phase dann nochmal durchlaufen hat dann kann man so nochmal laden und zwar komplett so wie es hier drüben jetzt gerade momentan passiert das ist ein normales 30 auf 12 Volt Netzteil, da auf der Sekundärseite noch 10 Windungen dazu gemacht mit dem Draht, dem dicken Draht, der hier dabei ist. Und das wäre dann praktisch hier drüben die Seite. Da habe ich dann noch Draht dazu gewickelt, dass ich auf mehr als 12 Volt komme, auf 15-16 Volt ungefähr. Im Wechselstrombetrieb, wenn man den dann gleichrichtet, hier oben mit dem gleichrichter auf dem Kondi haut hat man noch ein bisschen mehr, so 18-19 Volt ungefähr. Und damit dann einfach seinen ReMF-Charger bepulsen. Und dann sein Batteriepack laden. Mehr ist es eigentlich nicht. Den kann, könnte man natürlich auch noch ein bisschen größer auslegen. Das ist jetzt wirklich im Verhältnis ziemlich... Naja, wenn man sich ausrechnet, ich glaube, vier oder fünf Tage müsste ich den komplett dran lassen. Oder eine Woche, dass ich die Ampere drin hätte. Ungefähr. 375 Ampere Stunden gegen ein Ladegerät, was im Mittel so 2,75 Ampere raushaut. Naja. Oder Solarpanel mit RMF-Charge, das ist dann jedenfalls das. Aber wie ihr allein Batterien so machen könnt, wie es im Segelohrenbob Labor momentan, Stand Juni 2018 passiert, das wisst ihr jetzt. Okay, dann wünsche ich euch mal frohes Schaffen derweil. Und so schaut das Ding jetzt in Aktion aus. Ist es ist als 12 Volt Batterie zusammengeschalten und hier ist der kleine niedliche Rmf Charger dazu, der bis maximal 30 Ampere ausgelegt ist, aber momentan nur mit Solarpanels befeuert wird, die maximal 300 Watt haben. Und 300 Watt a 10 Stunden Sonne, sind wir bei 3 kW Leistung. Nur sechs von diesen Panels sind jetzt dran angeschlossen. Ja, sechs Panels parallel. Und die restlichen zwölf haben wir jetzt noch übrig. Ganz am Anfang war es eigentlich für 24 Volt konzipiert. Also denke ich mir mal, so wie das der erste Elektriker hier gemacht hat. Und da waren alle Platten dran gewesen, aber da hat es die Batterien komplett tot gekocht. Dann sind sie später auf 12 Volt runtergegangen, so wie mir es ausgesehen hat und haben diesen MPPT-Regler genommen, der hier auch angezeigt hat, dass er 14 Volt rausbringt. Plus, als ich nachgemessen habe, habe ich gesehen, dass die Spitzen, die er rausgebracht hat, weit über den 14 Volt gewesen sind. Also da hat dann hier die 30, 35 Volt von den Solarpanels als Spitze auf die Akkus draufgehauen und sie sind somit ja, totgekocht gewesen. Ja? Also waren komplett überladen, eigentlich komplett tot, kannst du sagen. Ja und jetzt toi toi toi also unser Eisluftföhn. Wo ist er der Heißluftföhn mit 1,6 kW? Haben wir schon wieder weggeräumt. Hier ist jedenfalls der kleine Wechselrichter dafür, Ein 8 kW Wechselrichter. Ja, die läuft jetzt schon eine Stunde. Kann man sagen, wenn es geladen ist. Ja, also kann ich meckern bisher. Das funktioniert ganz gut. Und auch bei diesem Himmel. Ne, da ist jetzt alles bewölkt. Und es sind keine Dünnschichtpanels. Ne? Das sind stinknormale Polykristalline, so wie es aussieht. Und trotzdem bringt er hier noch bestimmt. Kann man gleich mal messen. Noch über 6 Ampere. 6,8 Ampere vom remf charger in die batterien und vom solarpanel genau 6,5 ampere gehen rein jawohl. geht 6,5 ampere kommen vom solarpanel in den remf charger und vom remf charger in die batterien sind ein kleines bisschen mehr normalerweise ja, 6,4 6,5, ja gut, hier 100mA, wenn dann die Sonne richtig scheint und hier so um die 10 Ampere kommen, dann gehen sie so ungefähr 8 9 Ampere in den RMF-Charge und 10 Ampere gehen dann hier rein. Also, da kreiert mir schon ein paar Ampere. So, Anlage vorerst fertig. Die große Umrüstung kommt dann im Oktober, momentan haben wir sie auf 12 Volt und 1230 Amperestunden die nächste Version sollen dann ganz viele Zellen in Reihe sein dass wir auf über 200 Volt kommen aber das muss provisorisch erstmal reichen so wollen wir auch mal gucken ob es funktioniert das ist an das ist auch an und jetzt kommt eine 1,2 kW Pumpe dazu Jawohl einmal dreißig Gott Das klappt zumindest Youtubers, it's me again, renee I uh, found something very strange. I would like you to see. Do your advantage with it. I hope you will. All right, so uh, I will get started. This is a an old battery, lead acid battery. I converted this one to lead alum, and I am uh, still learning it to uh, get charged it now sits with a charge of 12.60 volts um i drained it completely to zero several times already and it's starting to build up uh, power that's what these kind of batteries do when you convert them to alum and they won't break again i explained this in a previous video this is one of my first re-emf chargers it's a pulse charger you will hear it in a second Uh, what it does it gives a pulse uh, where it pushes amperage at about 12 volt what the battery normal normally takes and then gives another pulse about 50 60 to 200 volts uh, also on the battery but a very short pulse and what this does it desulfates batteries so any lead acid battery you can desulfate with this charger and, char and charge it yeah uh, just look it up a re-emf charger by Renee. that's me um this thing just works this is another one i don't know what i did with it but it's broke so i have to fix it um okay so what i found out was this this is a car lamp it's 12 volt uh 4 amps here we have a, a, an amp clamp i can uh, show you what it does well the voltage is dropping because it just stopped uh, charging it it's now 12.57 Okay, I will show you something very weird. This lamp is hooked up, the, uh, uh, the ground is already hooked up. The positive is coupled to the multimeter, this one. And um, yeah, what I'm going to do now is I'm going to load the lamp on the battery, and you will see the voltage drop uh, on the multimeters. And these two differ 0.04 uh, volts in measurement which is negligible uh, it doesn't matter okay so i will hook up the lamp now well pretty bright and you can see the voltage drops to 12.3735 still dropping this one is another voltage 12.27 you can see them both it's pretty bright with the light Now I'll switch on the amp meter and let's see if you can see it. 398. It jumps around depending on the corner that you keep it. You know how these things work if you are into electronics like me. About 4 amps. It is drawing continuously and it's yeah, it's about a 48 watt, 50 watt lamp, car lamp. So this is 4 amps drawing from this battery jet that I just converted. This is a very old battery that was completely dead but I revived it with the RE-EMF uh, charger I desulfated it, emptied the, uh, the battery out and put alum in it and now it works again as you can see and I can de uh, deplete it completely uh, completely to zero the voltage is now at 12.87 and what I'm now going to do is I'm going to hook up the RE-EMF charger as the lamp is running the battery you can hear it buzzing and see the red lights that I put in there to see if it, uh, the back EMF is working well, you can hear it so this is working it's inputting a voltage and a current into the battery as the battery is depleting you saw how fast it was draining before it's at 12.6 now and not dropping it anymore or at least not as much Twelve point six and holding. Okay, let's see. The lamp is drawing the lamp is drawing three point nine amps. How much am I putting in to the system? One point three seven. So drawing four and putting in one point 7 hmm that means that we're still drawing according to uh, all the scientific data uh, about uh, 2.7 amps from the battery continuously but the amp drop of the voltage drop is considerably, considerably lower now so the input Amperage isn't that high, but still, the voltage drop stagnates tremendously. Oh. Let's see what it does. Okay, I'm measuring again. Oh, The lamp is drawing, I, I will just read it out because all the light uh, is really blinding. The lamp is drawing 4.08. I am Putting in 1.22, 1.2, and lambda is drawing 4.13. Putting in 1.2. So putting in 1.2, drawing 4.4 amps, and the voltage is holding. Okay, some of you may know this, some of you may not, but um, if you know about the Tesla switch, that's another piece of technology. They explain how the uh, uh, ions in a battery flow work. My guesstimation is that the pulses that this one gives, the re-AMF charger, really sets off the ions in the liquids. Uh, the constant uh, current draw that the lamp does um, is constant. There's nothing uh, changing about that, but. The battery takes a charge with a lesser amperage um, and, and keeps charging, even though it's giving off power. And that's really strange. You see the voltage really, really, really, really, really, really holds. Still 12.4. And this one is 4 amps. At 12. Point no, well, 12 uh, volts, so it's 48 watts continuously drop and drawing from this battery and holding at 12 volts. And what the reAMF charger does, it inputs a voltage. The voltage, the voltage matches itself to the battery. So what the battery needs is what the battery gets in voltage and in the first pulse, it pushes amperage, and the amperage it pushes is 1.2 amps, you saw that. In the back EMF spike, it releases all the energy stored up in this coil, back over this battery again, with a much higher voltage, 50 to 200 volts. And I suppose that the whole chemistry of the battery just takes all that power and stores it, because I'm continuously drawing 48 to 50 watts, and the voltage is holding. If this keeps holding like this, you can run this lamp, this 50 watts, weeks on, months on. Okay, maybe I'm doing something wrong. I just wanted to share this with you. I find this pretty cool. Uh, this battery is really getting stronger by the day i uh, charged and discharged it to zero uh, two times now and after three four times you really notice that these batteries when they when they are converted to alum get so incredibly strong you see this one and that one still holding using them to, for the grinders for the drills for whatever and they function 15 year old batteries that just won't die this one is very old too but not not as old but it's getting stronger already okay so renee out here i hope you enjoy this uh if you have some comments or some ideas what is exactly happening uh, with a system like this uh, just let me know just wanted to let you know uh, what i found all right see you bye bye